Shalom Alechem, Alechem Shalom. Friede sei mit euch auch an diesem schwierigen Tag. Was in Wien geschehen ist, ist ein Jammer, denn es könnte überall stattfinden. Und wer gestern gestern Abend die Entwicklung der Nachrichtenlage verfolgt hat, wird feststellen, lange Zeit war es nicht klar, ob es sich um einen dschihadistischen, oder einen rechtsextremen Anschlag auf die Synagoge oder, wie sie später herausstellte, auf die Innenstadt von Wien handelte. Es ist verrückt, aber der dschihadistische und der rechtsextreme Terror sind vom Ablauf her gleich. Beide haben das gleiche Ziel. Das Ziel, unsere freiheitliche Gesellschaft zu attackieren. Wir sollen miteinander für die Opfer beten. Der Bischof der Evangelischen Kirche, Christian Stäblein, und wir vom House of One, Iman Osman Örs und Pfarr Gregor Hoberg. Und wollen in einem Augenblick der Stille an die denken, die ermordet wurden und die verletzt wurden und die geschockt wurden. Der, der Frieden in den himmlischen Höhen entfaltet, er helfe uns, Frieden hier unter uns zu halten, unter uns und allen Kindern Noachs. allen Menschen, die guten Willen sind, und lass es uns gelingen, auch diejenigen zu erreichen, die uns nicht hören wollen. Er gebe uns von seinem himmlischen Frieden. Mögen alle Verletzten, mögen alle, die geschockt sind, getröstet werden, geheilt werden. Und mögen alle Ermordeten aufgenommen werden den in Frieden, in den göttlichen Frieden und dort für immer Ruhe finden. Amen. Der Gott allen Trostes sei mit euch. Wir nehmen Anteil an dem Tod der Menschen, die gestern in der Innenstadt von Wien getötet wurden. Wir denken an die Verletzten und ihre Familien. Wir glauben sie geborgen und gehalten in der Liebe Gottes. In unsere Trauer mischen sich Angst und Sorge. Gemeinsam suchen wir Juden, Christen und Muslime, hier in Berlin nach Trost, nach Frieden, nach Verständigung zwischen unterschiedlichen Kulturen, Religionen und Haltungen. Als Christen glauben wir, dass der Tod nicht das Ende ist. Wir erwarten das ewige Leben. Bei Gott in dieser Hoffnung suchen wir seine Nähe. Paulus schreibt, kann uns irgendwas von Christus und seiner Liebe trennen? Etwa Leiden, Angst und Verfolgung? Gefahren für Leib und Leben oder gar die Hinrichtung? Ich bin ganz sicher, dass nichts uns von seiner Liebe trennen kann. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, noch andere gottfeindliche Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Himmel noch Hölle. Nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbirgt ist in Jesus Christus. Wir beten. Lasst uns in Frieden zu Gott rufen, der unser irdisches Leben in seiner Hand hält und das ewige Leben verspricht. Lasst uns in Frieden zu Gott rufen für unsere ermordeten Geschwister in Wien, für ihre Partner für ihre Kinder, für ihre Familien und Freunde. Für alle, die trauern, deren Herz schwer und deren Welt dunkel ist, für die Bewohnerinnen und Gäste der Stadt Wien, für all die Menschen, die getötet, verletzt und bedroht werden und die damit in unseren Nachrichten nicht vorkommen, und doch genauso verzweifelt sind, leiden, unser Mitgefühl, unsere Aufmerksamkeit und unser Beten brauchen. Gott sei ihnen allen nahe und tröste sie. Wir rufen zu dir, Gott, für alle, die Angst haben. Angst, in die Stadt zu gehen, in die Kirche oder in die Synagoge oder in die Moschee, die Angst haben, in die Schule zu gehen oder zur Arbeit, da, wo sich Angst verbreitet, lass uns Vertrauen wagen und lass deine Liebe wachsen unter uns. Wir rufen zu dir, Gott, für alle, die sich um unser Zusammenleben sorgen, die sich für ein gutes Miteinander von Juden, Christen, Muslimen, von Menschen unterschiedlicher Anschauung und Religionen einsetzen, für alle, die trösten möchten die Verständigung suchen und um Worte ringen. Für die, die Verantwortung tragen für das Wohlergehen ihrer Mitmenschen. Und auch für die, die Schuld auf sich geladen haben. Als Christen bringen wir unsere Bitten vor Gott und nehmen sie mit hinein in das Gebet Jesu. Vater, Vater unser, unser im, im Himmel, Himmel, geheiligt, geheiligt werde, werde dein Name, dein, dein Reich, Reich komme.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 فإذا, فإذا Im Namen Gottes des Allerbarmers des Barmherzigen. In der Suche 15 heißt es, als der Mensch erschaffen wird von Gott. Wenn ich es den Menschen zurechtgeformt und ihm von meinem Geist eingehaucht habe, dann fallt und werft euch vor ihm nieder. Dies spricht er im Angesicht von den Engeln, die ebenso die Erschaffung des Menschen in diesem Moment bezeugen. Und der Mensch, der, wie es hier gesagt wird, von dem Geist Gottes eingehaucht wird und etwas Göttliches in sich trägt, ist auf dieser Welt, auf dieser Erde mit das Allerheiligste. Der Mensch ist heilig und das Leben ist heilig und Gott bestimmt nur alleine, wann er seine Seele oder die Seelen der Menschen zu sich holt. Und diese Heiligkeit des Menschen wurde nun wieder geschändet, auch im Namen Gottes, und verbreiten Terror und Gewalt dieser Tage in Wien, in Frankreich und anderswo. Und wir hier aus Berlin, Juden, Christen, und Muslime. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und rufen auf zur Besonnenheit und zum Zusammenhalt. Wien, wir trauern mit dir und leiden mit dir. Im Herzen verbunden gedenken wir deiner Toten. Mögen sie in Frieden ruhen. Allahumma O Gott, du bist der Frieden, und von dir kommt der Frieden. Schenke den Verstorbenen in Wien deinen ewigen Frieden, den Hinterbliebenen Kraft und Geduld und uns als Gesellschaft, Besonnenheit und Zusammenhalt und ein friedlicheres Morgen, denn das ist schulden wir unseren kindern amen ihr beraht gerade naive er adonai panav lecha bikuneka yisar adonai panav lecha shalom Gott, segne dich und behüte dich. Gott, lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott, erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Amen.